Aber du hättest einfach ein okay. Buch zeichnen können und da äh, irgendwie so schwarze Löcher drauf. Das sah aus wie ein Telefon. Ja, ich dachte auch. Oh je, Bissard, was kommt jetzt? Schon. Aus. Was? Was? Ach, lol. Einfach. Hier Buchstaben, das ist nicht so schwer. Du hast einfach mal Auge oh. reingeschrieben. Ich okay. bin schon ist man auf Platz 7. Ich bin Platz 5. Ich bin auf Platz 5. Jason, wo ich später dazu kam, hat Max schon gebraucht. Scheiße. Oh oh. Das wird ja lustig. Ja, immer wenn sich jemand beschwert, ist witzig. Ja, es sind teilweise echt beschissene Wörter dabei. Teilweise ja, ja. Zum Glück hat man zur Auswahl, weil sonst Was? kriegst du ihn. War's das jetzt? Dazu. Ja, auf jeden Fall. Was? What? Ah! Wow. Jodisch. Es ist ein Verb. Kann ich keine Tipps geben? Bom, bom, bom Also eigentlich bom, steht bom. schon da, was es ist. What? Eh, -E. Laufen? Passt doch da gar nicht rein. Ach, Gehen! <lacht> Gehenne! <lacht> ja, Mensch, ne, geh doch. Gott. Wieso hab ich Gehenne geschrieben? <lacht> <lacht> ja, Gehenne, geh doch, Alter. <lacht> <Gehenne>. oh. <lacht> Alter, ich, ich, ich war die ganze Zeit beim Laufen. Ich, Moment, Laufen passt da nicht rein. Und dann war ich beim Rennen. Moment, Rennen passt da auch nicht rein. Gut gezeichnet Ja Das hatten wir, glaube ich, schon mal beim letzten Mal, wo was gespielt hatten Hät? Lol, was ist... Ah, Wizard Masch Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine Oh! Die Marschmaschine! Marsch! -Schiene. Die Maschine? Was? Marsch! Die Marsch, <lacht> Die Marsch, Marsch ich glaube, ich habe zu viel mit das der Mund zu tun. Das ist okay. Alter, Yannick hat schon. 500, ist schon 500 Punkte im Voraus. Lecko mio. Jetzt leckt's bei mir wieder. Oh ja. Immer so, wenn ich dran bin, komischerweise. Ah! Was ist das? Denn? Das ist kein Handy. Das ist aus dem Handy. Fuck! Oh Leute! Wie? Oh Leute! Hä? Was ist das? Was ist das? Hä? <lacht> was ist das? was ist das? Oh, ich kann einfach nicht zeichnen mit dem Ding. Daumen runter. Nicht schreiben? Ach, Ach Gott. Okay. Wie, sch <lacht> Wie schreibt man ja, denn? Okay. Wie schreibt man das? Mit TZ hinten Matratz, Matratze? Ja. ich hätte jetzt ich zurück zur Schule. Also ich jetzt hinten ohne TZ geschrieben. Ja, hast du ähm, auch. Okay. Okay. War nicht richtig. Halt man den sonst von der Ratsche. War gut gezeichnet. Sobald man nicht drauf gekommen ist. Was ist das denn? Was ist das? Hm? Was ist das? Wait. Alter, der sieht pervers aus. <lacht> <lacht> ah, nein! Ne, Was? Wat? So ja, was ist das? Absperrung Ach, so, ne, das, ist, uh, ach das ist ein... Ren okay, ah! Okay, ja, das ist ein schwarzer <lacht> Was ist das? <lacht> Rollator Mit C drin? Was? Was? Was? Was ist das? Muss doch Eishockey sein! <lacht> Ja. Was? Das ist richtig gut gezeigt. Ja. Duden. Was? Ah. Duden. Ah. Oh, Eishockey. Ich weiß, Eishockey. Wenn du, immer wenn ich unter Stress bin, dann fange ich an, alles falsch zu schreiben. Eishockey. Äh, Eishockey. Man spielt doch, man spielt doch. Spielt man Eishockey. Oh nein, <lacht> Spiel, spielt du Spielt man Eishockey mit beiden Händen am Schläger? Ich hab keine Ahnung. Ja, tut mhm. man. Oh, ich? Oh, scheiße. Ich hätte unter anderem noch Tukan als Auswahl gehabt. Keine Ahnung, Okay, noch jetzt muss ich so. was rausholen. Okay. Äh, also okay. Nicht. So. <lacht> <lacht> so. Was? Das musst du auch was? erkennen. Was? <lacht> yes. Nein. Lol, ich sag doch tatsächlich so? Boah, das, das, das ist aber eher ein altes Wort, hätte ich gesagt. Das ja, das ist echt behindert. Steht, steht altes Wort dafür. Nein, das ist kein äh. altes Wort. Also, ich hab das nie gehört. Die, die, die meine haben das immer ich kenn gesagt. das noch nicht ja, mal, Ja, meine sind ja auch schon alt. Ist es das heißt, ist ist mit Uhr? Ist es mit Uhr oder mit Zeit? Abgedimpelt. Beides. Keine Ahnung. das wortwörtlich ah. so abgedimpelt. Weil das erste Bild, das ah. du nicht erkennen was? Ja. Bitte. Oh lol. Aber Sag's keiner, weil ich hatte drei behinderte Worte zuerst. Fuck Bei mir war Eishockey auch noch das kleinere Übel. Ach ja, so. Ja, <lacht> das ist definitiv. Das ist scheiße, ey. Der Spielekartoff ist dran. Ach oh, fuck! Ah, oh, ist ja egal. Kommt wieder grauer Mond. In quadratisch. <lacht> Hä? Oh je. Er nimmt natürlich das schwerste Wort, das wo am behindersten Gefühl zum Zeichen ist. Ja, hm? oh ah, falsch geschrieben. <lacht> Kann man echt nicht so viel besser bezeichnen. Bei eigentlich schon. Hey. Einfach hey. Symbol in der Taskleiste ab. Das wär's. Lautsch! Oh. Ich hab's sie gerade am Ende noch gedacht, aber da war die Zeit schon rum. Oh. Also das muss man wohl dabei schreiben. Ja, was ist das für ein Wort? Ich hab gezeichnet. Warum mhm. hat er so einen gerade einen Strich hingekriegt? Was? Ja genau. Das hatten wir das letzte Mal, Leute. Es ist Ach lol, ähm. Ach Gott. Das ist aber Darf eine ungew ne... ungewöhnliche Form von dem Ding. Also eine, so die mich nicht ganz so oft sieht. Doch, die haben wir alle bei uns. Okay. Ich kenne <lacht> sie ja anders. Ah! ah. ah. Jason, ne? Hab ich, ich falsch geschrieben? Werkzeugkasten, oh Gott! Also, ich das ist ein Koffer, das ist kein Kasten? Das hatte ich auch oh, immer. Okay, nicht, oh. Okay. Handwerks-Werkzeugkasten. Hand. Koffer. Ja, echt. Ein Kasten Was ist das denn jetzt? So, ne? Ja. Was? <lacht> oh. Ja! Ah, okay. Hätte ich mich nicht versteht. Ganz einfach. Mein Chasen. Ja, genau. Das war Doch, gay. Nee, das ist dein transport oder dein Passwort. Moment, ich kopiere mir das mal eben. Jetzt könntest du mir das auch sagen, ich werd noch besser. Das heißt, besser Marco, du bist mit Gefangener eigentlich, ein eigentlich ein nicht schlecht. Ich hab's eigentlich schon reingeschrieben. Oh, ja. <kühlt> äh. Trotzdem bin ich nur Sechster. Ich bin vierter? Ich bin siebter. Lol. Ich bin noch eins. Immer noch? Ach, gut, haben wir haben ja noch drei Runden. Vanessa? Achso. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin im Bett und ich merke, dass du dran bist. Puh. Ja, Urlaub. Der Was passt du? da oben rein. Gut. Was?! Fußspuren... Fuck, wir schreiben... Ja! Das ist gut gezeichnet, gut gezeichnet! Vanessa, ist gut gezeichnet, kriegt einen Daumen nach oben! Ah! Höh, mit Chat drin? mit Chat drin? Gut gezeichnet! Nein! Überhaupt nicht! Nein, das ist ganz schlecht gezeichnet! Das ist nicht schlecht gezeichnet, das ist total gar nicht! Natürlich ist das schlecht gezeichnet. Mann, Mann das weiß also ich weiß ja nicht, wie die Dinger bei euch aussehen, aber bei uns sehen die nicht so aus. Oh Gott, oh nein, also Ich weiß nicht, wie die Dinger bei euch aussehen, aber bei uns sehen die nicht keine so aus. Keine Ahnung, es nee, ist das scheiße. So <lacht> bei uns sind Brezel keine Acht. Jason so, mit Z? Ja, was? Ich du eh nicht irgendwie an Ringe oder aber eine Tätze oder so? Ich bin auf nicht drauf gekommen. <lacht> Was war das für okay. Kinn-Gesicht. <lacht> Was ist das? Okay. <lacht> ich kann mit der auch überhaupt nicht zeichnen. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Hm? Ähm. Okay. <lacht> nee, hä? <Ich> will. <lacht> Zeit hoch! Andersrum! Wieso also hat der eine keine Hände? Zeit hoch! <lacht> der <lacht> hat auch Hände. Komm schon! Oh jetzt hat er. Was ist das denn? <lacht> Ja, Brautpaar mit I und H. Warum weiß es nur? Wieso weißt es nur Vanessa? Hallo. Oh mein Gott. Das war doch gut. Das war doch gut! auf der Hand. auf der Hand. Oh, jetzt kommt Random. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Ich glaube, der Strich ist ein bisschen zu lang geraten. Was zum Teufel? Leute. Minecraft-Spieler unter euch. Echt? Jetzt? Okay. Hat spät Klick gemacht. Das ist ja, okay. Äh, AC Game. Der Der <lacht> Der Minecraft, Minecraft nicht. <lacht> ich wollte schon Diamantenspielzeuge schreiben, aber das hat sich nicht ausgegangen. Okay. Ich habe gleich gesagt, Luisa. <lacht> ja. Ich dachte, wir wären schon durch. Oh mein Gott. <lacht> Grau hätte es echt sein können. Ich bin zu dumm. Oh, das ist Oh, Jason. Ja. Wait. Das sieht <lacht> nicht <so gut> aus. <lacht> Egal. Was? <lacht> oh, Hallo! Oh, Wie schreibt man das? Wie sch Ach so, Achso... Es ist keine Perücke. Okay! Und außerdem schreibt man, es wäre dann Perücke. Was ich Ich glaube, das ist aber noch mit Ich sie mit Was?! <lacht> ähm. Sieht scheinbar so aus. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich da zeichne. Tja. Mit weiß zeichnen macht auch wenig Sinn. Warte mal, ich mach mal schwarz. Was? Hintergrund, Hintergrund ist egal. Okay. Wie, uns keine Tipps geben. wie sieht denn das Ding aus? Was ist denn das? <lacht> Okay. Ja, eine weiße Melone. <lacht> was machst was du da? Kommt da auch noch? was? <lacht> ah, ich weiß es nicht. Das riecht hm? wirklich auf der Hand. Ey, das ist gut gezeichnet. Äh. Ach so, mach's schnell, äh, schne äh, zeichnet schon wieder. Alles klar, keine Ahnung. Hä? Was für eine Krüppel. Ich habe, ich hatte was nur, sein? ich hatte nur Schrott zur Auswahl. Das war wirklich noch das Einzige, wo ich mir noch was drunter vorstellen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich das heute nicht ins Essen gekocht hätte, dann wüsste ich nicht, was da dann. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das Ding aussieht. No, no. Er hat, oh, no, er hat, so no, ein no. <lacht> bisschen zu rund. Echt? Ja. Ja, ich glaube schon. Nee, alles geht. Ja, na, man muss erst überhaupt auf den Gedanken kommen, dass ist es in die Richtung. Ich hatte noch, ich hatte noch Pegasus und Hürde. Ja, gut, wie, du hast es aber ein bisschen anders zeichnen müssen. Ja, aber wie zeichnest du das? Oh, jetzt habe ich schon mal ein Like ein gegeben. Ja, Wizard, hast ein Like. Oh, lol. Käckchen? <lacht> nee. Nee. Durch 3D zu zeichnen. <lacht> Okay. Oh, echt? Was jetzt? <lacht> echt jetzt? Okay, ist jetzt ist jetzt ach hatten wir schon mal die Dinger sind eigentlich andersfarbig also bei uns sind sie rot äh, rot ja. rot blau genau rot blau aber wir hatten das Thema schon mal dass sie bei anderen Scheinen tatsächlich in den Farben sind ach lol ja. Ich. Ach, Ach lol! Die besten überhaupt. Geht doch. Ja genau, da habe ich auch mal drauf geschrieben. <lacht> Mit ah. IE Radio Gummi. <lacht> Und zeig mir geradezu von mir. Kann ich hab nach gehen? Da noch nichts geschrieben. <lacht> What? Was? Cool. Oh, oh Gott! Oh Gott, jetzt bin gleich nicht Ey, ist echt nicht so gut. Was? Was? Was ist das? Leute, vier Buchstaben, dritter Buchstabe ist ein L. Oben vier grün unten braun. Jetzt steht da schon A. L. Ach lol. Scheiße ey, darauf erstmal zu kommen. Oh lol. Quatsch, das, das ist ein <lacht> Oh Manni. Mann, nee! oh! <lacht> <lacht> Aber dafür bist du jetzt dran. Okay, jetzt wollen wir was leisten. Ist gut gezeichnet. Langes Wort, hm. <lacht> <er> ich beurteilt. <lacht> nee. ähm. Nein. Ja, ist easy, ist gut gemacht, sehr gut gemacht. Echt? Ah, okay, das ist es. Das schon Ah, also, ich kann nicht so schnell tanken. <lacht> ja, das musst du üben, Scheißen. Nein. Alter, ich hab ich hab zum drittplatzierten über 1000 Punkte. Wo seht ihr ja. das überhaupt? Da Links? Links die Liste. Ach da, das wird jetzt keiner erraten. Ich schlecht. So gefunden habe. Naja, Jason ist noch hinter dir. Mhm. Aber auch hm. nur, weil er nachher ja, angefangen Max. hat. <lacht> ja Stimmt, es ist ein neues Wort da. Ist Was ist das denn? Nein! Das gibt's nicht. Hm? Schon wieder? Hä? Nee, hä? Nicht schreiben! Nicht schreiben! Nein, das hat ja nichts damit zu tun. Das ist, ich ich brauche nur den Namen, weil ich das so nicht weiß, wie ich das zeichnen soll. Warte. Google. Was? Ja das, ja, das kann man definitiv ganz anders zeichnen. Was? Aber ist, ist was für Informatiker, sonst, sonst kommt man nicht drauf. Ja, okay. okay. wow, Ich bin Informatiker. Halt Informatiker, gewiss, Informatiker. Man auch, wie man das wirklich besser gezeichnet bekommt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es geht um das, die Gesamtheit aller Dinge. Was bilden die zusammen? Keine Ahnung. Was bilden die? die ja! Oh, was was? Oh. Oh, Gott. Okay. Ich sage, als Informatiker hätte man das besser zeichnen können. Wie äh, du das denn gezeichnet? Ja, als Informatiker. Eine dämliche Auswahl. Ich bin ich einfach dachte, ich net, als Informatiker. jetzt nicht ein Informatiker. <lacht> Nico rät mit im Stimm Chat. Echt? Ja. Oh, okay. Okay, gut. LOL! Schon wieder das hatten wir schon mal. Mach ja. Schon mal. Genau. <lacht> Nein, als ob er das nicht eingegeben hat. <lacht> Komm, schreib's irgendwie, schreib's irgendwie. Ach, schade. Ja, genau. <lacht> er schreibt mit Sprachsteuerung. Schildkröte. Nein, Schildkröte. Schildkröte. <lacht> also damit kenne ich mich auch aus. Blau. Was ist das denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein Bett? <lacht> Was? Gibt's denn noch ein anderes Wort für? Was ah. ist Das ist easy! Ja, Aber schlafen und alles ist. Hä? <lacht> Echt jetzt? Ah. Hä? Gute Nacht. Echt jetzt? Mit das A? so blöd? Alter. Pärchen, genau. Ich hab keine das ist ein Ahnung. Norman. Ah lol! Oh Gott! Nee, hä? Was ist das denn? Ja! Yeah. Oh Gott! Oh. Ein Buchstaben zu viel, Juli. Oh. Zwei Buchstaben zu viel, Vanessa. Ach lol! Was ist da Wow! wow. Alter, echt jetzt? Er denkt an Schlafen, aber nicht an Schlaf. Came <lacht> <lacht> okay, Sorry. it! Wüsste nicht, wie ich das Pisse zeichnen soll. Ausgerechnet schöner. Was? Das. Äh. Hm? <lacht> <lacht> das oh, das ist das war gut. Kann kein Läumchen mehr geben. Oh. Was, Juli? <lacht> Nico ist im Chat? Oh, <lacht> oh ja. Ciao, Nico. Okay. Diamant? Oh. Ah. ah. Nee, hä? Lol. Hä? Pff, mit I? Dein spezifischer Name. Für mit I. U? Ah, ich, ich bin immer, glaube ich, rund und nicht wie ein Diamant geformt. Ah. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich dachte, so könnte man drauf kommen. Das haben ja auch einige geschafft. Was? Bis auf Juli. <lacht> Die Farbe wäre jetzt aber definitiv nicht die Form, die D hey, die D.A.B. oder die Form kann irgendwie sein. Ah, ja, ja, aber oh, mit wow. der Handfarmer habe ich noch nie einen Rubin gesehen. Ja, ich da das bei Google das ist Ja, Nico, wie soll ich die Kartoffel denn zeichnen? Warte ja, ich auf dem 10 drauf. Du hörst Laugh. Alles klar. <lacht> Was kommt denn jetzt? Was ist das? Dick. Oh. Ah, was ist das? Ah, das ist auch. Das ist eigentlich relativ auch so Wie heißen? Man hätte auch einen Staubsauger zeichnen können. Ein Staubsauger. Oh, was? Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung mit. Oh! Man hätte ja auch einen Staubsauger zeichnen können. Merkt mal den Namen dazu von dem Land. Welches Land? Kobold! Ein Kobold! Oh, wow. Was hat mit dem Kobold mit Staubsauger zu tun? Ein Gold-Sack. Der Kobold könnte ich auch nicht zeichnen. Okay. Das ist wieder ein Brezel, oder? <lacht> Einfach. Einfach. <lacht> ich hab noch, Glück gehabt, noch an dritter Stelle wenigstens. an vierter Stelle war ich nur. Was? Dritter. Was? Ich bin fünfter. Jetzt muss ich anstrengen, sonst hat mich die gleich wieder eingeholt. Jason, du hast mich überholt! Oh, du bist da so. ja vor mir mittlerweile. Ach so. Nicht mehr lange. M wait. Ach, das ist wahrscheinlich wieder Knoblauch. <lacht> das ist die Knoblauch. <lacht> <cool. lacht> ja, das sehe ich. Aber was ist das? Oh, ja, was Alter. ist das denn? Mit Ü? <lacht> Mit Ü? Ach lol. Ach, oh Gott. Oh Gott. What? Einfach da. Ne? Oh Gott. Was ist das jetzt? Mach nicht. nicht ausgemalt. Okay, Was ist das denn jetzt? Okay, ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin noch vor Random fertig gewesen. Wir haben noch eine Runde, gell? Yeah? Ja. ja. Müll ist auch schwierig. Aber mal das war's jetzt, oder? Nee. Himmel. Das ist <lacht> Lasagne. Lass, <lacht> Mahlzeit. Ah. Wat? Ein Zehner. <lacht> Warum zeigt es auf den Rand? Hä? Ja, ist gut gezeichnet. Ja, ja okay. Das ist gut. Okay, ja, ja, ja. Hä? Die Linien cool, auf der Karte so sind falsch rum. Ja, gut, von mir aus. Ich habe keine Formel, wie wieder aussehen. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Das Komische war, dass der Pfeil auf den Rand von dem Geldschein geht. Das hat mich verwirrt. Ne, <lacht> Nee, Yoshi, auch falsch. Ich bin wieder vorschäßen, na, ah, so, so gehört sich's. Boah, ich bin, ich bin immer noch knapp viel. hinter Wizard. Ja, aber ganz knapp! Kopf an Kopf, Ben. Und alle Yoshi. 15 okay. Punkte. So. <lacht> ich kann keine. I, I. <lacht> Was ist. Hä? was? Alter, das ist mega schwer zu sch zeichnen mit der Scheißmaus hier. Hä? Ah! Okay, okay, ja. Mit, mit dem m Eigentlich. Aber oh, es ist nicht so gut gezeichnet. Ja, ich weiß nicht, Das Ding ist nicht zackig. Ich kann keine runden Sachen mit der Scheißmaske. Das ist gerade. Oh lol. Nicht ganz. Nicht ganz. Oh Gott. Oh, wieso man das nicht? Maze. Oh nein, es ist Ja, war nicht so gut, aber ich hatte nur drei Scheißwörter. Und ich kann nicht zeigen. Das ist das größte Problem. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich auch 300 Punkte Vorsprung vor Random. Das ist auch was für die Minecraftler. Woher da? <lacht> ja, ja, ja, okay. Ich geb's zu. Ach, scheiße. Da ja, hat man Wobei die. Enden Portal. 100 Punkte-Unterschied, ey, shit. <lacht> Scheiße, falsches Portal. <lacht> Was ist ein Portal? Ich hätte, ich hätte, glaube ich, lieber Nessa-Portal schreiben sollen. Vanessa? <lacht> <lacht> Was? Aha. Hol. Nessa-Portal? Nessa Schon wieder? Nein. Aber ähnlich. Fast. Ach Leute wir hatten Korb und Sia. Oh nein, Leute. Einfach. Oh. Ach ja, Jason, Nico fragt dich, ob du noch nie Meiß in oh, deinem Leben Alter. gesehen hast. Wie bitte? 80 Punkte. Nico fragt dich, ob du noch nie Meiß in deinem Leben gesehen hast. Ich hab halt kein Feld zu Hause an. <lacht> ich kenn meist nur diesen ganz kleinen gelben Würfeln. Ich hätte so eine Dose zeichnen sollen, nein. Nicht. Alt. Das ist auch scheiße, weil, man, weil ich nicht so. Rot? Kann. Noch mehr rot? Wait. Hä? <lacht> nein, nee, hä? Feuer passt auch nicht. Hä? Holz, Holz, Holz, Holz, Holz, Holz! <lacht> was ist das? So. Hä, hey, Willstab, was ist das? Hä? Ja, nee, nee, nee, nee, ich verrat's nicht. Ich fang ah, mit ich Kürzen weiß, nicht. Meine... Hä? Oh. Ja, drei Buchstaben. Mit... Vier. Das ist, glaub mit... Glaub ich ja. U? Hä? Clou? Sooo. Oh, What? Gott. Was ist das? Das ist jetzt echt scheiße. Das was ist, ist gut das? gut, wenn das Feuer abgebrannt ist. Ja, aber wie will man das noch besser zeichnen? Ja, ja, ich meine. Ich hab keine Ahnung. Oh mein, oh mein Gott. Naja, bisher wird's gewesen. Oh mein Gott. Oh, wenn ähm. ich einmal Scheiße baue, kannst du noch abziehen. Hm. Das kann ganz, also 300 Punkte kann ganz schnell gehen, ne? Wenn du einmal als erster ratest und ja, ich was? als letzter, dann. Oder gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele wir noch haben. Wie viele in der Runde schon gezeichnet ähm. haben. Drei, also Vanni, Max und, und Random noch. Entschuldigung. Bleib. Ähm. Damp <lacht> du kannst du schon gerade zeichnen. Ja, erstmal ein Like lassen, weil ich nicht weiß, was das ist. Nein! Was ist das denn? Hä? Das ist es nicht? <lacht> <lacht> ah, so schreibt man das, okay. Na gut, das ist doof. Das ist doof gezeichnet. Ah. <lacht> ja, eigentlich wäre es anders. Was? Darf ich das nochmal löschen? Was? Wie gibt es denn für ein Wort mit fünf ja. Buchstaben, was da, noch da, das, was da noch dazu passt? <lacht> ah. was? was? Das ist so modern gezeichnet? Oh, wow. Ja, ich ja, ich Ach ja. so, oh. Uh -huh. das ist ein bisschen Ja, jetzt seid ihr einmal. <lacht> ich mich erraten. Oh nein, das wird das jetzt richtig miese. Ja, gut, aber du bedachtest, kannst du jede Zeit wieder aufholen. Aber du hast nur einen ganz, ganz kleinen Vorfall. Bei uns ist es aber auch knapp, bei 4, 5 und 6. Für mich braucht sich keiner Sorgen zu machen. Ich hol hier niemanden ein. <lacht> du bist der Einzige, der denn nicht fünfstellig ist. Ich weiß. <lacht> <lacht> <Einziger Post. lacht> Sofort, sind alle. <lacht> Sie alle auf einmal schnell. Oh, random. Oh, shit. Erstmal ein like talas Könnte Das hat was. <lacht> Ach, wie soll ich das noch weiter verdeutlichen? Hügellandschaft. <lacht> du weißt, wenn das niemand errät... Ja, ist mir klar, aber ich weiß nicht, wie ich es besser darstellen soll. Ah, oh, vielleicht hier noch ein bisschen gelb? Hm? Was? Jetzt check ich gar nicht Fuck! <lacht> wie okay, Wieser das ist du. Das, da? das ist kein Himmel. Wieso? das ist kein Ja, hast du das erkannt? Himmel. Oh. <lacht> das ist auch keine Götterspeise. Äh. Auf Lauf? Deutsch. Lauf. Nein, zu weit, Luisa. Ja, hä? Die, uh, das, das ist kein Oh, oh mein oh, oh, oh, oh. oh Gott. Das ah. äh, es ist kein Himmel, das hat echt viel geben. Oh, ich bin letzter. Ich wollte das, das und ja. irgendwie zu so Oh Gott.